J'ai un nom, un prénom, deux yeux et un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. J'espère que c'est bientôt fini tout ça. Mes amis en Allemagne me manquent. Je n'aime pas qu'on ne peut pas voyager. Oh, un appel pour moi. Hello Lilou, kannst du me voir Tom, c'est toi Oh, je suis contente de te voir. Wie geht's dir, Lilou? Ich hab gehofft, dass du da bist. Mais oui, je suis là. Je ne sors plus de chez moi. Wir können ab und zu rausgehen, aber auch nicht so oft. Das ist manchmal ganz schön langweilig, oder? Oui, c'est vrai. Soll ich dir immer unsere Ostereier zeigen? Die habe ich selber gefärbt. Mhm. Magnifica! Wie hast du das In dem Buch hier steht das drin, wie das geht und welche Farbe man nehmen kann. Hat Spaß gemacht. Auch wenn Ostern nicht so war wie sonst immer. Ah, hier noch plus. das holen wir nach, wenn wir uns wiedersehen. Darauf freue ich mich schon Und bis es soweit ist, finden Sie Tom und Lelou auf der Plattform zur Kinderkiste. Dort finden Sie viele Ideen und Aktivitäten. melden Sie sich einfach an!